Wie kann ich in SPSS eine Kreuztabelle erstellen? Der erste Schritt ist natürlich wieder das Öffnen eines Datensatzes. Ich habe hier wieder einen der Beispieldatensätze in SPSS ausgewählt. Wenn Sie den Datensatz auch öffnen wollen, gehen Sie hier auf Datei öffnen, Daten und müssen sich dann etwas durchklicken zu diesen Beispieldaten von SPSS. Ich habe mir folgende Fragestellung jetzt überlegt für die Kreuztabelle. Wir wollen den Anteil der Barzahlerinnen zwischen den Altersgruppen vergleichen. Schauen wir einmal kurz in den Datensatz rein, wo wir diese Variablen finden. Und dann sehen wir hier, dass wir zunächst mal eine Variable zu, zum Alter der Befragten haben. Die Variable hat den Namen AgeCut und hier sehen Sie, welche Ausprägung die Variable annimmt. 18 bis 24 Jahre, 25 bis 34 und so weiter. Das Zweite, was wir benötigen, ist die Variable zu den Zahlungsmöglichkeiten, die genutzt werden. Und zwar ist das die Variable Payment. Ja, da sehen den Variablen namen Payment. Und hier sehen Sie, welche Ausprägung die Variable hat. Cash und dann noch vier weitere Zahlungsmöglichkeiten. So, die beiden Variablen wollen wir verwenden. Und der erste Schritt ist jetzt, sich zu überlegen, welche Variable ist denn die abhängige in der Kreuztabelle und welche ist die unabhängige. So, und dafür können Sie sich merken, dass die unabhängige Variable immer diejenige ist, die die Vergleichsgruppen bildet in einer Kreuztabelle. Und da wir hier die Altersgruppen vergleichen wollen, ist also die unabhängige Variable diese Altersvariable und die abhängige Variable ist die Variable, die wir erklären wollen mit unserer ganzen Analyse. Das heißt, in diesem Fall wollen wir eben schauen, wie hoch ist der Anteil der Barzahlerinnen. Somit ist also die abhängige Variable die zu erklärende Variable. In diesem Fall die Wahrzahlung. Die unabhängige ist die Variable, die einen Erklärungsbeitrag leistet. In diesem Fall die Vergleichsgruppen, die Altersgruppen. So, wenn wir das entschieden haben, welche Variable die abhängige und welche die unabhängige Variable ist, dann ist es ganz einfach, den eigentlichen Kreuztabellenbefehl zu erstellen. Ich habe hier schon mal die Struktur aufgeschrieben. ist also dann so aufgebaut, dass Sie hinschreiben Crosstabs, dann zunächst den Namen der abhängigen Variable, dann bei und dann den Namen der unabhängigen Variable. In diesem Fall also crosstabs. Dann unsere abhängige Variable Payment bei unserer unabhängige Variable ageCut. Das Ganze mit einem Punkt abschließen und dann können wir den Befehl direkt ausführen. So, hier sehen wir direkt das Ergebnis. Wir sehen jetzt also, dass die unabhängige Variable unsere Alterskategorien hier in den Spalten der Kreuztabelle gelandet ist und unsere abhängige Variable, diese Zahlungsmöglichkeiten, sind in den Zeilen gelandet. Das ist eine ganz allgemeingültige Konvention, um Kreuztabellen einfacher lesen zu können, dass die unabhängige Variable immer hier in die Spalten kommt und die abhängige Variable in die Zeilen. Wenn Sie im SPSS-Befehl die richtige Reihenfolge einhalten, so wie ich gerade gezeigt habe, dass man also erst die abhängige Variable nennt und dann die unabhängige Variable, dann wird das automatisch hier korrekt einsortiert in der Kreuztabelle. So, in den einzelnen Zellen kann man jetzt die absoluten Häufigkeiten ablesen. Man kann zum Beispiel hier sehen, dass eine Person 18 bis 24 Jahre alt ist und bar zahlt. Dann haben wir hier 14 Personen, die 25 bis 34 Jahre alt sind und bar zahlen. Bei den 35 bis 49-Jährigen sind es 20 und so weiter. Da das jetzt hier die absoluten Häufigkeiten sind, hat das noch keine besonders hohe Aussagekraft für unseren Vergleich da wir ja unterschiedlich viele Befragte in den Altersgruppen haben. Sie sehen hier, wir haben hier bei der jüngsten Altersgruppe 46 Befragte drin, hier haben wir 127 und so weiter. Das heißt, um jetzt unsere Altersgruppen vergleichen zu können, müssen wir die sogenannten Spaltenprozente berechnen. Dafür wird einfach diese eine Person hier geteilt durch die Gesamtzahl der Befragten in dieser Spalte, hier also 46, und wir wissen dann, wie viel Prozent der Befragten, die 18 bis 24 Jahre alt sind, zahlenbar. Und das müssen wir jetzt natürlich nicht immer einzeln ausrechnen, sondern können einfach in SPSS diese Kreuztabelle nochmal neu erstellen. Ich kopiere mal den Befehl von hier und füge den hier unten nochmal ein, um das zu, zu zeigen. Und dann hängen wir jetzt hier hinten dran an den Befehl ein Unterbefehl. Und dieser Ups und dieser Unterbefehl, der lautet Cells. Ja, mit dem Cells-Unterbefehl können Sie jetzt also definieren, was alles in den Zellen Ihrer Kreuztabelle angezeigt werden soll. Wenn man da auf Ist gleich geht, kriegt man die ganzen Möglichkeiten, die ähm, SPSS hier anbietet. Das erste, was wir nochmal auswählen, ist hier Count, dann werden nochmal die absoluten Häufigkeiten angezeigt. Und wenn Sie dann, nachdem Sie eine Sache ausgewählt haben, die weiteren Möglichkeiten sehen wollen, müssen Sie einmal Steuerung und die Leertaste drücken, dann wird das wieder hier angezeigt. So, und das andere, was wir jetzt noch benötigen, sind die sogenannten Spaltenprozente, und das ist auf Englisch Column. So. Das heißt also, dass wir in den Zellen unserer Kreuztabelle die absoluten Häufigkeiten drinstehen haben wollen und die Spaltenprozente. Dann schließen wir das mit einem Punkt ab, schauen uns den Befehl mal an, beziehungsweise das Ergebnis, und jetzt sehen wir hier im Ergebnis, dass wir jetzt wieder die absoluten Häufigkeiten in den einzelnen Zellen haben, so wie eben diese eine Person, die 14, die 20 und so weiter. Und zusätzlich haben wir jetzt die Spaltenprozente hier. Das heißt, wir sehen hier, von den Befragten, die 18 bis 24 Jahre alt sind, ähm, bezahlen 2% gerundet in bar. Von den Befragten, die 25 bis 34 Jahre alt sind, zahlen 11% in bar. Von den Befragten, die 35 bis 49 Jahre alt sind, 8,7 Prozent und so weiter. Sie können jetzt also für die Ergebnisbeschreibung diese Zeile sich hier angucken, der Befragten, die Bar zahlen, und dort jeweils die Spaltenprozente miteinander vergleichen. Sodass man also dann sagen kann, beispielsweise, okay, von diesen Befragten, die ähm, über 64 Jahre alt sind, zahlen 12,5 Prozent in Bar und das ist dann höher als bei den anderen. Altersgruppen. So, das war es im Prinzip zu den Kreuztabellen. Wenn Sie jetzt noch mal sich genauer dazu informieren wollen, welche Möglichkeiten dieser Kreuztabellenbefehl bietet. Sie können zum Beispiel auch neben den Spaltenprozente noch andere Prozentwerte anfordern. Sie können aber auch Statistik mit anfordern. Dann gibt es wie immer zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, Sie gehen mit Ihrer Maus in den Crosstabs-Befehl rein und gehen dann hier auf die Hilfe. Dann bekommen Sie eine ausführliche Information dazu, welche Möglichkeiten der Befehl alles bietet. Oder alternativ können Sie auch über das Menü gehen. Da gehen Sie dann auf Analysieren, Deskriptive Statistiken, Kreuztabellen. Und hier habe ich jetzt schon mal das vorbereitet, wie ich es gerade eben in der Syntax gezeigt habe. Haben Sie nämlich jetzt eine, ähm, einmal die Zeilen und einmal die Spalten. Das heißt, Sie können dort eintragen, welche Variable soll in die Zeilen der Kreuztabelle gesetzt werden und welche Variable soll in die Spalten gesetzt werden. Und Sie erinnern sich, wir hatten gesagt, dass die abhängige Variable immer in die Zeilen kommt. Das heißt, Sie setzen hier die abhängige Variable rein und die unabhängige Variable kommt in die Spalten. Das heißt, hier setzen Sie die unabhängige Variable rein. Dann bekommen Sie im Prinzip schon mal die korrekte Kreuztabelle. Und dann können Sie hier über das Menü jetzt ganz in Ruhe auswählen, was Sie noch alles in der Kreuztabelle drin haben wollen. Bei den Zellen hier ist die Voreinstellung zunächst mal, dass man einfach nur die absoluten beobachteten Häufigkeiten hat. Und zusätzlich können Sie hier eben die Prozentwerte auswählen. In diesem Fall hier wären das jetzt eben die Spaltenprozente, die relevant sind. Und wie gesagt, Sie können dann hier Statistiken und so weiter auswählen und das am Ende dann in, ihren, in Ihre Syntax einfügen. Soweit zu den Kreuztabellen viel Erfolg bei der Umsetzung.